1 Was geht ab? Nico fickt. Hey Jori. Was sagst du denn Ich Scheck euch alle. ich uh, breakfast! Ooh. Yeah. wurde Der Alter wurde der weggefickt! Wer wird den weggefickt? Also wir auch, ich kenn kenne die Strecke nicht. Ja, ich auch, ja, ich ja, ich auch nicht. Oh mein Gott, oh mein oh Gott. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, das hat.. Das hat mich, das hat mich 40 HP gekostet. Alter, Erik, fuck. Du bist, du bist so eine. Du bist so eine hässliche Hure, ich kann nicht mehr fahren. Ich hab keinen <lacht> Nur erst Don, Julia, du Alter Leon. Diese Tent ist mich schon vorbei, aber gut. Erik! Dieser halt Nicht so. <lacht> Alter, ich habe gerade eine Dauer. Ich habe gerade eine Dauer -Vibration zwischen meinem uh, Leon. Nein! Oh Mann ey. Nein. Ah. <lacht> Erik, Erik hat mich einfach runtergemacht auf drei Reifen. <lacht> oh, Erik hat dich runtergemacht. Ja, das ist aber das einzige richtige, dich runterzumachen. Richtig. Ah, ja, aber ich habe immer absichtlich auch selber ah. runtergemacht. Wir ja, auch, der, ich, dachte, ich, bin, ich dachte schon, Alter, wer macht denn sowas? Fährt der absichtlich rückwärts oder was macht der da? Ja, ich habe absichtlich nochmal in euch reingeknattert. Nein, ich meine Erik, in den ich hier voll reingerast bin. Ja, ich stand halt Alter. falsch rum und da muss ich mich halt reden. Ja, und dann fahre ich halt voll ah, rein. <lacht> ja. Gut, yeah. Richtig. Oh okay. Mann. Sprung. Hui. War noch um die Ecke. <lacht> Bei mir ist auch schon hopp. Nee. Alter. Ja, gut. Also, ah! Ei, ei, ei. Gab's hier Sollen wir nicht nochmal Server ja. wechseln, Weil wir können hier ja. nur drei Maps fahren. Oder? Nein. Die drei Maps. Die meinst du mit drei Maps Ach, wir haben immer nur drei zur Auswahl dann als nächstes. Ja. ja die sind ah, zufällig okay. ausgewählt, das sind die map Ich dachte, ja, okay, ich dachte, man kann immer nur zwischen diesen drei Sachen wählen. Juli, so ist all drei schon raus. Bis auf dich. Mit, mit Hoffnung, und ich. ich. Ich fahre noch. <lacht> ja, <lacht> nicht so meine ich. Ja, und eben. Ich bin der Sechste. Ich bekehre mir dann auf jeden Fall. Wo ist Ey! Du bist ja das, das, das ist mein Platz! So, deine Pisskarre. Nico, Nico ist gerade auf 6. Ja, ja, ich stehe auf 6. Ah. So, drehbare links drüber bremst. Links drüber bremst. Das. <lacht> oh, das war mal knapp. Der x man ist kein Bord. Genau Bomb. berechnet. Zurück Guck mal, Lave. da waren 4 Sekunden. Also, ob das knapp war. Du hättest ihn anhalten müssen, du hättest, du hättest dich direkt vor ihn setzen müssen und bremsen müssen. Die Scheiße, ja, weil er hätte sich rausgenommen. Ich hab mich umgedreht. Meine Güte. <lacht> Warum? Okay, Warum? Leute, damit ganz herzlich willkommen zu Breakfast. Okay, davon ist Nico. Wir haben noch Erik dabei und Leon. Und ich hoffe, Nico geht mir nicht so sehr auf den Zack. Denkst du, da ist Erik. Oh hi Erik. Erik! Leon! Leon! Du bist. Leon, geh auf Erik! Der hat's nicht verdient! Oh mein Gott! Scheiße! <lacht> Scheiße! Ich bin. Alter, ich bin tot. Ich bin tot, Mann. Jetzt oh Mann ey, was ist das? Das ist eine super erste Runde. Eine super erste Runde. Erstmal was trinken. Juli. Alter. Au. Na toll, mein Motor ist dem so und mein Getriebe und mein Reifen und meine Bremsen. Was ist bei mir eigentlich Alter, noch normal? Halt also ich hab drei mehr. Nico, was machst du da? <lacht> <Alle>. Warten. <lacht> oh, da und wo kommen die denn? Von links oder von rechts? Komm, hier kommen die ersten. Ja. Lese, komm! Da hinten in der Ferne! Da, da kommt oh, doch mal ein zweiter... Jetzt, jetzt. Da kommt, noch ein zweiter Bus. Reifen, da kommt doch ein zweiter Bus! Da kommt doch ein zweiter Bus! Okay, das war's. <lacht> oh, da kommt der zweite Bus! Ja, danke. <lacht> Alter, der Die, die, die Ushi hat kein Leben mehr, die Ushi <lacht> hat kein Leben mehr! Die Ushi hat kein Leben mehr, was? Noch Alter, was des. zum Teufel? Nico, siehst du, mega, das, siehst du das Auto, wo da voll in dich reingerast ist? Hier das Weiße. Ja, ja. <lacht> ja, ja. der eine Schuh muss für eine Vergeisterung Da kommt gleich Leon. Gleich kommt Leon. Au. Nein, tut nicht. Ich werde mich gerade von Bus abgefickt worden. Oh. Weil, weil der Weg ist halt die Gegend. Gefickt. Ja. Der Typ hat die Gegend. Komm, fahr vorbei, du Depp. Da. Das ist ein, das ist ein Bot. Nein, der Schraub ist ein Troll. Der Shop, ja. Nico, mein was Kollege. machst du da? Ich war auch nicht so. Kick, Warum? Weil nee. er war in Gegenrichtung Hä? fährt. Er fährt in Gegenrichtung. Hä? Sag Hä, Sag man, das Leon. ist das aber erlaubt, du Held. Ja. Nein. Doch. so nein. Das Weil ist fest. <lacht> <Das lacht> ich sage. <lacht> wie kann ich den Chat öffnen? <lacht> Leon, wie kann ich Chat öffnen? Ah. Ja, wahrscheinlich mit T oder mit Enter oder mit T. Hallo. Na. Sag mal, kann sein, dass nicht alle hier durchkommen? Ich habe bis jetzt... Ich habe ein anderes Fahrzeug. Lol, sind alle tot. Wirklich. Ich werde... Ich werde zweiter Mit dem Bus, wirklich. Ist das euer Scheiße. Und ich muss jetzt noch drei Runden fahren. <lacht> es leben nur noch zwei ja. mit dir eingeschlossen. Ja. Boah, das Wir hat sich ja eine echt Fall, Eine fährt sowieso in Gegenrichtung, abgesehen davon. Ist, ist, alles ist doch scheißegal, ob der in Gegenrichtung fährt. Das ist Rackfest und kannst in Gegenrichtung fahren. Ja, das ist scheiße. Aber Nein, ist es nicht. ihn voll. Ramin Speed. Doch. <lacht> Ey Nico, der hat noch zwei Leben. Der ist tot. Lächste Runde. Demolier Hilfe! Ha, ich werde zweiter mit dem fucking Ego. Ego-Reed lebt noch. Das lebt nur noch, lebt nur noch Ego ja, ja. Und der, der ist, ist, ist. Das ist, das ist. Der jetzt irgendwo in sein, oder? Das ist ja voll die langweilige erste Runde. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Alter, also Nico. Wenn du so es mit du, Nico, wenn <lacht> du so weiter machst, bist du noch Erster. Der hat, nur noch, der hat nur noch drei Räder. Ja, hab ich wow. auch. Drei Räder ja. jetzt. Ja, der fährt. Das wird super langweilig, wenn ich jetzt erstmal hier zwei Runden. Ah, da ist beim da. Der den Der, du siehst den gleich vor dir. Mach den weg. Wo oh, ist er? Wo oh, ist er? Oh, der, hä, warum ist. Ich konnte vorhin fast nicht fahren mit drei Rädern. Warum kann der so schnell. Der macht sich selber, oder? Der, der hat schon gewonnen. ist wie, der hat schon der gewonnen. Ist der ist durch. Das Ziel. Der ist fertig. Oh lol. Ich muss nur noch fertig machen. <lacht> <lacht> <lacht> Boah, ist meine scheiß Maus von 1? Nope. Oh Gott, Nico. <lacht> ich glaube, da kann noch ein bisschen dauern. Nicht ein Timer, wann? wann da, ah, 30 Sekunden. Ja. ja. Wie könnt ihr das sehen? hast Hat du das overlay einfach komplett aus oder was ja wie, wie, wie mache ich das an ein, du klicken? Klicken. ja da habe ich nur oder unten, da habe ich nur unten ja, das also ich. dann was dann da bin ich dann bin ich in dem hauptmenü ach so ja, ja, das ist ah, jetzt okay. wirklich beenden nein <lacht> Das hat sich ja halt echt gelohnt, hier mit dem du Bus zu warten. Der ist ja so, fucking Bus geworden, so, mal, heißt ey. Was ist das? <lacht> Die Rest. Ja, ja, plus ja, alle, sind alle im Arsch. Zeit plus zwei Runden. <lacht> du lagst weißt du, zwei, Alter, zwei Runden hinten dran. Ja. ja. Ah, na gut. Plus, oh je, der Anderson. Alter, wieso habt ihr alle einen Schulbus hier im Raum Juli, Hose. wo bist du? Hallo Juli, Erik. Alter, ja, da ist Juli. Guck mal. Ja, nee, hey, hey, hey, hey, Ach, warte mal. äh. Ja. Yes, uh. äh... Moment, du hey, <lacht> <bist> halt <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> <Alter>, oh <lacht> Nein. Nein. Alter, was Alter, das passiert was passiert? Was passiert hier? was? hey, Was hey, hey, hey, hey, Hallo. hey, hey, hey, hey, hey, Oh, da oh, bin ich vorhin rein. gestorben, an der Ecke. Ich glaube, die sind alle hintereinander. Oh hm. Gott, diese Kurve. Ja. Oh, oh. Oh. Der Mammus. ist besten jetzt hinter der Kurve, rein. wo Nico gerade ist. Oder in der Evaluierung gerade ist. ist so. Alter, als ob ihr mich jetzt wegfinden ja. möchtet, ihr Mist. Hallo. So. <lacht> ich hab mich gar ja nicht da, ich. Kann, ich, kann ich die Kamera drehen, oder? Oh Gott, ich bring mich vorher noch selber um. Er kommt von mir aus. Ah, danke. Die freut sich. Ah wo seid ihr? Ich sehe euch gar nicht. Drei Schuhe, die liegen. Oh, hinter. <ich> <lacht> War das ein Juli? Erik ich oh, oh, Habe ich jetzt ne Hilfe gekriegt? <lacht> Hi. Ich glaub, da kann mein ihn aber Servus. er ist gekommen. Boah, Alter, den habe ich... <lacht> 4, 6, <lacht> Jodi, ihr seht doch sicher. Ich weiß schon noch. Wieso, wieso liegt ihr zu viert da auf der Strecke? <lacht> zu dritt. <lacht> Wie habt ihr das denn hingekriegt? Wie viel schon? Hi. Ich muss mal die anderen hier ein bisschen doch zerstören. Wo Dass seid ihr? Hab. Ist ja. mal hier, so. Ich hab's. guck. So, hier nächste. Ich lieg bei Shrub. Wo oh, ist Nico? Warum ist Nico da? ich mich dabei? auch. Hallo, hallo. Der Nico aber ihn Donk. Oder? Bist du mir gerade entgegengekommen? Dog. Dog. So nicht. Ich bin gleich am Arsch, aber gut. Moment, yes, ich yeah, stopfe yeah. yeah. das Loch hier so. Bleib stehen Nico. bleib so stehen, bleib so stehen. <lacht> <lacht> ihr seid so behindert. Was, der jetzt oder was, was? machen die Autos? Ja kommt halt. den mal Nico, der Star ist fast down. Oder den anderen ja, yeah. auch. <lacht> der ist zum Beispiel auch hier. <lacht> So oh, und der ist auch weg! weg. Ja, ich muss über Reset nämlich auch mal fahren kann. Ja. Ey! Ey, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Alter, Doch, haltet den, den! Haltet den! Yeah. Oh. Haltet ja, auch! Oh, oh, oh, oh, oh, noch So, toll. Alter, guck mal, da liegt, da liegt, ich liegt nach rechts. Zwischen dem Grünen und dem Weißen. Wo? Oh. Da kühlt schon der Nächste wieder an. Alter, ihr seid so doof, ey, ganz ehrlich. <lacht> ey, was macht der? Der setzt sich zurück. Ja, weil da hast du halt... Ey, Nico, wo Du dich gleich down! Ja, da okay, ist... Mach ich mein mein mal drauf. Komm, Nico, fahr voll gegen Erik! Und wo ist er? Nein, da hey. verpiss ich mich vorher. Ich warte Tschüss! Ich warte! Mich ich, warte. Ich Nein! Leon! Nee, <lacht> Komm, Nico, Nico tu... Oh. Tu was, was... Was... du möchtest. Ich fahr jetzt mal ein paar Runden. Ich warte... Oh, nee, oh, der okay. ist hoch! Oh, nee. Schade. <lacht> Das waren vier Runden. NEIN! Wie geht's? Erik hat mich voll weggefickt, man. Ich hatte nur noch 18 Leben dann kommt Erik und so... Ja, mhm. <lacht> Jawoll, Nico. Erstmal auf, erst auf Fallen. <lacht> Auto so, deutlich ich fahr, <lacht> ich fahr jetzt mal meine zweite Runde. Oh, fuck me. <lacht> ja, ich bin gerade noch bin gerade noch so gefritten worden, Hallo, Nico. Hi. Das funktioniert erstaunlich gut, möchte ich hinzufügen. Die müssen eben aber auch so verarschen, alle. Dein Motor oh. brennt. <lacht> Deine Reifen sind nicht mehr irgendwo dran angebrennt. Äh, Als ob ihr alle noch lebt. Nee, noch Nein. Lädt. Gut. Ja. Ja, ich lebe noch. <lacht> Welcher Platz bin ich? Letzter, wow. <lacht> Plus 3 <Plus drei lacht> Runden. <lacht> Plus 4 Runden. Ei, ei, oh, Mann, ei, und ich bin wieder... oh Gott sei Dank ist Erik unter mir. Das ist, genau so ist richtig. That's what she said. Genau Jetzt so. bin ich über dir. Das mach ich jetzt. So. Oh nein, ich seh schon das Spiel. Oh Gott, da ist noch zwei, ein Truck. Eins. Nee, hä? WREG weg! Gott sei Dank bleiben die Schuhe stehen. Oh! Oh Stell oh. an Erik vorbei. Was zum. Ach, was sprich. geht jetzt los? Leckt nur bei.. Lex nur bei mir so extrem ja. oder? Hä? Bei mir ist alles groß. Bei FCS. mir geht gar nichts. Alter. Ich fall doch schnell weg. Alter, wollt ihr mich eigentlich alle verkackeiern, Mann? Mit Lex meinte ich Serverlex. Nein. <lacht> Weil wow. wir du die aufs Maul? Oh nein, bitte äh? nicht. Ist Hat ich von mir oder von dem Truck. Was für ein Truck? Dir. Da ist ein Truck. <lacht> Alter, der Truck ist einfach an mir vorbeigefahren. Also, ihr müsst es, ihr müsst es sehen. Bei mir steht immer noch die 1 am Anfang. Bei mir ist hey. das Spiel doch nicht Moment, gestartet. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. ich kenne die Strecke, aber in die andere Richtung. Was ist das für ein Fake? Das ist Fake! Was ist, Nein, ist Fake? Ist du bist Fake! Ich Strecke! Aber... Was ist das denn, für ein? Also... Ich kenne die Strecke, in Richtung! Ja und? Ja und? Hallo Erik! Bei mir ist das spiel offiziell noch immer nicht gestartet. Ich habe noch nicht Fates, wobei man das Spiel. <lacht> ich du fahren und so, aber das Spiel ist noch nicht gestartet. <lacht> das ist doch geil! Auch oh, es geht nach links. Wie viel das seid ihr gerade? Bin ich grad, Bin ich gerade Nee. Der Beste nee. Ist der -Type. Nein, von uns. Ich bin 13. 14. Da kommt ein Bus! Oh, <lacht> Roller. <lacht> ich hab das immer noch die 1. Aber ich fahre okay, anscheinend ihr immer kommt, falsch. Wir kommen mir aber nicht entgegen, das heißt ihr fahrt normal? Ja. Ich gerade schon, ja, aber ich mal ein, zwei Rot fertigen will auch. Alter Leon, ich verstehe gar nichts, das Spiel ist so laut. Ja, okay, dann mach's leiser. Ja, ja aber ich spiele gerade. Alter, was mach ja, ich halt denn an. hier? So, du hier. Shit Leon muss mir rechtzeitig halten, wenn du das... oh, okay. da, kommt dann. damit ich gehen kann. Was habt ihr vor? Nix. Die Strecke ist halt echt lang. Ja, das, ist das bin ich. Wahrscheinlich. Ja, ich bin der Schwarze. Da kommt ein Truck. Was geht denn hier ab? Dieser Schwab steht Nein, auf. Nein, Truck. Dem Auto. Don't do it. Lass mich in Ruhe. Sag mal, Julian. Oh, Gas. Das denn? Auto gibt kein Gas. Was ist los? Motor kaputt. Oh, da kommt Judy, glaube ich, oder? Ja, ich komme da. da. Oh, jetzt du du. Hallo, Ne, das bist du nicht. Hm. Oh, Prost. <lacht> ja, ja, fahr du mal weiter. Ich warte immer noch auf Judy, irgendwie. Ja, ja ich, ich der das glaube. Ne, jetzt glaube ich, da kommt. Rein. Ich glaube, ich weiß nicht. Oh Gott. <lacht> Oh Gott. Ah, hallo. Was ist ein X? Wer ist der da Irgendwas fährt mir hinterher, ich sehe ihn nicht. <lacht> oh, oh, Erik <lacht> ist hinter mir. Nein! Ah. Warum ist da ein Bus? Warum sind da Busse? Das sind... Alter, die Manu ist fast down. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe Juli gut gehütet. Also ich ja. bin zufrieden. Uuuh. Alter! Nikos! Thema nee. Juli hat mich selbst gut gehütet. Ich habe nur noch 10 HP. <lacht> oh, da bin ich drin, Nico. Juli, wo bist du gerade? Ich, glaub, ich Jack! bin... Nein! Ja da nicht da auch nicht Alter. so jetzt muss ich aber hier, Hallo, Eric. Komm, Park, hier Park, Park, Park, yeah, aber Park Wie Park ist noch hier? Ja, warte, ich bin da auf fuck. Bei der erste schon durch Ziel long. durch Danke, ah, da Kopf. Juli, hä? Hallo. Kommst du da? Da kommt Juli. <lacht> nein, nein. Ich möchte einmal beenden. <lacht> ich habe dich auch demoliert. Ich hab noch einen demoliert. <lacht> <lacht> oh Mann, wir alle demoliert? Nee, nee ist Nicht wegen dieser scheiß klar, in Bild. Ich hab zwei Leute ist kaputt gemacht. Dann haben wir uns so gegenseitig demoliert? <lacht> Alter, Erik, Alter, wo bleibt Juli eigentlich? Ich bin tot, du Held. Nico hat mich tot gemacht. Ach, oh ich Mann, Nico. Gemacht, ja. halt oh, drei Runden. ich hab halt ja, mein fahr Ziel ich erreicht. Ja. Hallo lieber Wolf. du mit Rackfest. Jetzt bin ich Elfter geworden wegen Nico und Gott ich sei Dank ist der da hinter da. mir. Richtig, okay. <lacht> wir auf einen anderen Server gehen, weil ich kann hier halt nichts tun. Ich kann nichts anderes yeah. als Welt. Weil ich, die Zeit zu so schnell abläuft. Genau, deshalb würde ich jetzt sagen, das war die erste Folge hier von RedFest. Wir so. sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Äh.